Ich finde es super, mir gefällt es. Weil man sich dadurch die zehn Gebote auch einmal wieder in der Neuzeit auch neu überdenken kann. Besonders eindrucksvoll finde ich den Kontrast zwischen dieser uralten Kirche, die Gaukirche, schon mehrere Jahrhunderte alt, und dann diese moderne Interpretation von Religion. Und ich bin einfach ganz äh, angetan davon, wie Udo das hingekriegt hat. Besonders gut hat mir das. Du sollst nicht gefallen, weil man davor steht und erst überlegt. Und das ist ja nun das Kontrastgebot zu den anderen. Das Besondere finde ich bei ihm, dass er doch eigentlich, was mir vertraut ist mit den zehn Geboten, in seiner ganz eigenen Sprache umgeht. Also sich das ganz selber erschließt und man doch einen Einblick auch an seine Gedankenwelt bekommt und was das eigentlich für ihn bedeutet. Also die, sag ich mal, vom Ursprung her hier an, angeblich mit Likör gemalt. Bilder statt Aquarell, Livörell. Ich finde die Farbzusammenstellung, die, die, die, manchmal die drastischen Farben und aber auch die, die dann wieder ineinander übergehenden, verschwundenen Farben. Das finde ich super.